Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und in diesem Video möchte ich mich äh, ein bisschen genauer mit dem Diluki Journaling System äh, befassen. Ja. Dazu bin ich gewechselt auf die Seite auf Unite MDU äh, Demo, ja. ähm, das schon bestimmte Standardeinstellungen enthält. Gut, den Journaling Button, neues Journal, äh, bekommt man hier, das heißt, ich kann den zum globalen Menü hinzufügen und wenn ich dann äh, diesen äh, Button anklicke äh, bekomme ich äh, ein Datumsformat, äh, in dem Fall der 24. Juli ich kann dann hier meine Info zu irgendwas eingeben wenn ich den Button jetzt noch einmal drücke dann macht er denselben Titler wieder auf. Ja. Das ist für manche Leute ist das genau das, was sie wollen. Das heißt, ich kann hier einfach einen neuen Text hinzufügen und ich habe dann praktisch alles in einem, äh, in einem Titler äh, pro Tag. Ja. Für äh, manche Leute ist das aber nicht ausreichend. Äh, die wollen da eine feinere Aufgliederung haben. Ja. Wenn man das Control Panel öffnet unter Inhalt Basis, kann man hier herunten äh, den also Template sehen, äh, wie der Titel eines neuen Schorantitlers ausschauen sollte. Ja. Anfangen tut er hier mit vier Zeichen, äh, mit dem Jahr, dann den Monat und dem Tag mit dem äh, vorangestellten Null, also 0, also 01, 02 und so weiter, wenn das nötig ist. Gut, ich möchte jetzt noch haben, 0 Stunde, 0 Minute. Ja, das heißt, ich möchte die Minuten, Stunden, Minutenanzeigen auch noch haben. Ähm, da braucht man nichts speichern, sondern einfach nur den Button klicken. Dann sieht man, ja, das schaut nicht wirklich gut aus. Das heißt, da braucht man noch Doppelpunkt. Ja, genau, schaut schon besser aus. Ja, das heißt, da habe ich jetzt die Möglichkeit, jede Minute einen neuen einen neuen Journal titler äh, zu erstellen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich den, den, die Möglichkeit habe, den nächsten zu bekommen. Ja, für jemanden, der das nicht will, habe ich hier noch die Möglichkeit natürlich zu sagen 0 Sekunde. Dann kann ich da praktisch jede Sekunde einen neuen Titler erstellen, wenn ich das so brauche. Ja. Gut, wo taucht das Ganze auf? Man hat natürlich dann hier die Übersicht über die verschiedenen Tonals. Und was man hier auch sehr, sehr schön sehen kann, ähm, wenn das in dieser Weise formatiert ist, dann wird das aus automatisch nach dem Namen sortiert. Das heißt, das, 39 kommt, äh, also das 40 kommt nach 39. Und deshalb macht es auch Sinn, hier praktisch eine führende 0 drinnen zu haben. Ja. Dann hat er eben 0, 9, 10, 11 und so weiter, weil sonst würde er praktisch 0... 1 äh, praktisch dann äh, beim 10er stehen. Ja, das will man nicht haben. Ja, das heißt, automatische Einstellung ist hier, äh, dass nach, nach dem Namen sortiert wird und wenn man das so aufgliedert, dann funktioniert das. Ja, wo kann man die Information bekommen? Die gibt es auf telewiki.com ja, und heißen tut es format ja. Da kann man sehen, äh, welche äh, Platzhalter man für dieses Format praktisch verwenden kann. Ja, das ist es eigentlich. Ein paar weitere Möglichkeiten zum Tele um das TeleWiki Journaling System anzupassen. Mein Name ist Mario Pitsch. Viel Spaß beim Experimentieren. Auf Wiedersehen.